Herzlich willkommen! Wir sind hier auf meiner Trauminsel, Nordzypern. Ich liebe es unendlich. Jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich ganz, ganz doll im Gesundheitsbereich unterwegs bin. Mein Name ist Margit Panknin und ich möchte euch heute mal so ein bisschen mitnehmen auf unsere Erfahrungen und euch so ein bisschen kurz erzählen, was wir hier so vorhaben. Murat, was haben wir vor? Was <lacht> haben wir vor? Wir machen dasselbe, was du mit mir gemacht hast oder wir grundsätzlich dieses Jahr mal gemeinsam, gemeinsam gemacht haben. Genau. Ähm, die, die mich kennen, als mal hallo, hier ist der Murat von Entdecke Nordzypern, wissen, dass ich noch zu Weihnachten aus den Anzügen gequollen bin. Ich habe hier mir es geschafft, in eineinhalb Jahren mir einen, so einen Wanst anzufressen, dass ich hier nichts mehr anprobieren, also antesten konnte. Ähm, ganz schlimm war das dann für mich der Silvesterabend, wo ich mich versucht habe, in meinen alten Anzug reinzuquetschen. <lacht> ähm, da habe ich sofort die Margit angerufen, die ja direkt neben mir wohnt. Und gemeinsam mit ihrem Mann Rolf hier seit letzten Sommer auf der Insel ist. Seit September. Genau. Und äh, ein Notfallprogramm. Und sie war dann so freundlich und hat mir dann von ihren Erfahrungen, die sie in Deutschland schon gesammelt hat, mit... Ich darf das böse Wort nicht sagen. Wie wollen wir das Ganze nennen? Ja, es geht im Prinzip um ein Stoffwechselkonzept und darum, unsere Zellen wieder zu resetten. Das heißt, wir, ja, wir switchen einfach alles mal wieder auf Anfang. Was passiert damit? Der Murat hat schon gesagt, der ist ein bisschen weniger flauschig heute. <lacht> <lacht> und seine Größe passt zur Breite. Schon viel, viel mehr. Quadratisch praktisch gut. Also Aber... Es passiert auch ganz viel dabei, nebenbei. Das ist unfassbar, was dieses Konzept mit einem macht. Ich habe das vor sechs Jahren kennengelernt, war völlig am Tiefpunkt meines Lebens gewesen, bin überhaupt nicht mehr klargekommen und plötzlich bam, bin ich in dieses, in dieses Konzept gestiegen und ich habe eine Lebensqualität, eine Energie. Ich bin 58 Jahre jung und ich mache meiner Tochter heute noch einiges vor und das soll doch schon was heißen oder wie ist es mit deiner Energie ähm, unbestritten also ich bin voller Energie mittlerweile also es war wirklich an einem Punkt Ende letzten Jahres angekommen wo ich schon angesprochen worden bin ich sollte lieber keine Videos mehr drehen <lacht> sondern erstmal wieder fitter werden ja. das habe ich dann aber auch geschafft und mittlerweile ist es so wir haben auch die Sabine hier auf der Insel als Neuzugang sie und ihr Mann Heiko sind seit Seit wann seid ihr da? Februar. 1. Februar erst. Noch ganz neu hier. Auf der Insel. <lacht> Super. Und du äh, gliederst dich direkt schon in dieses Konzept ja, mit ein. Du hast auch Erfahrungen. In. Du machst diese Sache ja. ja. Erzähl doch mal von dir. Ja, bei mir ist es schon so, dass ich mittlerweile seit 2004 schon dieses Konzept, ähm, mich dieses Konzept begleitet und ich habe wirklich fast 20 Jahre äh, so viel Gesundheit, so viel Energie erleben dürfen und bin total immer noch begeistert. Also für mich gibt es kein besseres Konzept. Ich habe in den 20 Jahren wirklich so viel ausprobiert, weil ich total neugierig bin. Bin dann mal wieder dahin und dann habe ich mal wieder so ein Konzept kennengelernt. Aber äh, dieses äh, Stoffwechselkonzept ist einfach. Da bist du kleben geblieben. Da es einfach auch Spaß machen. Genau. Also, ähm, die erste Woche war wirklich hart. <lacht> für, ich bin allerdings auch der. Prototyp eines Soßen, Fertigsoßen-Junkies also, okay. und äh, habe alles über Salzen und ich brauchte erstmal so eine Schocktherapie, um mich davon zu lösen. Mittlerweile salze ich nur noch mit Kräutersalzen und äh, gehe auch damit sparsam um. Also ich muss sagen... Also der Murat war der Börder gewesen. Das war mein, mein schwierigstes Schäfchen gewesen. Der hat vorher Maggi und Co. geliebt alles ganz, ganz viel Salz. Er hat Cola Light getrunken ohne Ende. Er hat seinen Kaffee mit Süßstoff gesüßt. Also alles diese ganzen No-Gos hatten wir bei ihnen auf einmal. Und dann die erste Woche kein Salz. Halleluja. Das war eine kleine Herausforderung und da war ich echt dankbar, dass du mein Nachbar warst, weil ja. ich konnte ihn wirklich gut sonst auffangen. Du mich nicht auffangen können, ja. Und genau. genau das ist das Thema, warum wir euch auffangen wollen. Wir haben uns gedacht, wir holen diese ganze Sache jetzt einfach hier auf die Insel. Genau. Die ersten zehn Tage dieses Konzept begleitet zu machen. Begleitet heißt, ihr habt uns als Coach an eurer Seite. Ihr habt einen Arzt an eurer Seite, der ständig ein Check-up mit euch macht, ob es euch gut geht und vor allen Dingen, wie ist die Vorhersituation? Es wird Blut abgenommen, es wird in der Mitte nochmal Blut abgenommen. Das heißt, ihr diese ganze, dieses ganze sich erstmal reinfummeln ins Konzept, dieses ganze Learning macht ihr in einer ganz, ganz engen Begleitung mit uns zusammen, wenn ihr da Lust drauf habt. Wir werden ganz viel Spaß haben, natürlich auch viel Freizeitgestaltung haben. Dafür Der Mann ist dafür, genau, das, das ist sein, sein Bereich und er hat sich da ganz tolle Sachen für euch ausgesucht die wir dann mit euch machen werden. Wir haben eine, eine zauberhafte Sonne, wir haben ein Mega-Meer, wir haben ein schönes Hotel. Ihr dürft viermal am Tag essen und es geht dann so. Und ihr werdet euch glücklich und wohlfühlen Und dann, wenn ihr wieder nach Hause kommt, könnt ihr das so easy peasy alleine zu Hause weitermachen. Natürlich sind wir dann immer noch in eurer Begleitung. Ja, traut euch! Meldet euch bei euch bei uns, wenn ihr da mehr wissen wollt, schreibt unten rein. Ja, was hast du doch zu ihr sagen? Ihr werdet mit, wie ich, eine ungeahnte Veränderung an eurem ganzen Körper verleben. Ja. Ich meine damit jetzt nicht nur die Kilos auf der Waage. Ich habe bisher jetzt 13, über 13 Kilo abgenommen, wow. es ist aber auch mehr die vielmehr die Energie und dieses Lebensgefühl, was du dadurch hast. Und dieser wunderbaren Location, umringt von zwei bezaubernden Damen, kann man sich doch hier eigentlich gar nicht schlecht fühlen. Also ich freue mich sehr auf unsere gemeinsame Aktion, Aktionen, die wir dieses Jahr eben vorhaben. Das ist ja alles für uns neu. Auf der Insel haben wir das noch, noch nicht nie. in einer Gruppe gemacht, aber genau. wir sind guter Dinge. Wir werden uns einen Sonderpreis, wir haben uns einen Sonderpreis für euch einfallen lassen. Die ersten zehn Tage dieser Tour werden bei eigener Anreise inklusive allem, was wir mit Hotel und Verpflegung und Tagesausflüge Wir machen Tagesausflüge nach Famagusta, gucken uns hier den Turtle Beach an, gucken uns die alten Steine an, also die aufeinander gestapelten alten Gemäuer, meine ich. Wir sind mit dem Schiff, mit dem Boot. Wir machen eine Bootstour, wir zeigen euch auch wirklich die Insel. Also es wird mehr als wie nur ein dröges hier im Hotel sitzen sondern ihr werdet auch von Inselwasser leben. Nicht die Restaurants, das kann ich euch versprechen. Doch einmal ja, einmal genau. Einmal ja, habt ihr gesagt. Genau. <lacht> Sabine, was möchtest du noch zum Besten geben? Ja, also für mich ist es total wichtig, dass dieses Mensch-zu-Mensch Mensch und dass wir für euch einfach da sind in den zehn Tagen und ihr uns alle Fragen stellen könnt, die euch auf der Seele brennen, weil da gibt es ganz, ganz viele Sachen. Gerade wenn man in so einem Prozess ist, in den ersten zehn Tagen, ähm, braucht man einfach irgendjemanden, wo man mal ähm, irgendwas erzählen will oder so. Und dafür sind wir eben halt auch da, nicht nur für das Essen, und für die, sondern auch für die anderen Dinge des Lebens. Ähm, ja. Wenn ihr euch über Nordzypern zum Beispiel erkundigen wollt, seid ihr auch bei uns Gold richtig. Genau. Also wir machen hier das gesamte Programm für Auswanderer oder Investoren. Hat jetzt nichts mit der Sache zu tun, aber grundsätzlich habt ihr hier eine Anlaufstelle für viele, für wenn nicht ja, fast alles. alle, eure ja. Themen in Bezug auf Nordzypern und eure eigenen Gesundheit. Und eins kann ich euch nur sagen, also in diesen fast 20 Jahren ist jetzt mein Traum in Erfüllung gegangen, äh, dass ich hier leben darf. Das war immer mein Traum, in der Sonne leben zu dürfen und wie viele Menschen äh, wünschen sich das und es funktioniert aber irgendwie nicht. Aber durch dieses Konzept bekommt man eben halt viel mehr Energie und viel mehr Power und neue Ideen. Es ist so Wahnsinn und... Ähm, also diesen Traum zu leben und wer das wirklich will, dafür ist natürlich Murat Das ist super Jede. Stichwort, weil stellt euch vor, ihr seid nach zehn Tagen hier so happy und wollt auch auf die Insel. Dann erkläre ich euch das, wie es finanziell geht und der Murat macht den Rest. Also ihr kriegt ein Rund un paket und der Murat sagte gerade in Begleitung von so zwei netten Damen, muss es Spaß machen. Liebe Damen, wir haben auch für euch nette Begleitung. Also wir haben ja auch ganz tolle Männer, die, die mit im Konzept tätig sein werden. Wobei wir dieses Angebot nicht ausschließlich an Damen richten. Also wir wollen hier niemanden zurücksetzen. Nein, nein. Es darf sogar <lacht> duf, äh, auch die also jeder, der hier möchte, ob Männchen, Weibchen oder divers Darf hier sich genau. dann beteiligen. Gerne könnten natürlich auch Kinder mitbringen. Das müssen wir bloß im Vorfeld dann alles arrangieren genau. können. Ähm, ja Das war's fürs erste erstmal, genau. würde ich sagen. Wir freuen uns auf euch. In diesem mhm. Sinne, eine schöne Zeit. Wir sehen uns hier auf Nordzypern. Genau. Tschüss. Bye-bye.